Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Ansonsten, was haben wir noch nicht bedient? Wo ist die Fett gerade? Die fährt gerade wo? Das also wir haben da deutlich mehr Möglichkeiten noch. Dann setze ich doch da gleich einen zweiten Bus noch drauf. Der einmal drauf kriegen. würde sagen, läuft. das läuft. Es wäre sogar. Ich könnte sogar einen dritten Bus draufsetzen. Da könnte ich locker einen Bus draufsetzen. Damit haben wir jetzt noch mal ein bisschen mehr die diese Leute abgedeckt. <lacht> jetzt müssen wir nur noch 500.000 Euro zusammenkriegen. Mal sehen, ob wir das Geld jemals zusammenkriegen, weil ich es eigentlich direkt wieder ausgebe für Busse. Das wird's nicht. Na toll, Ida. Was wird das denn jetzt schon? Oh. <lacht> Habe ich gerade irgendwas übersehen? Nee, aber Ida... <lacht> Ida gibt jetzt mal wieder Vollgas hier. Äh. Das kann ich... ich auch. Mhm. Irgendwo eine sehr spektakuläre eine Route. Jawohl. Von hier nach Brüssel. Hm, nein. Was mit Shift? überhaupt gar keine Idee, wie das jetzt funktionieren wird. Ob das funktionieren wird. Also einmal wird er voll. Das macht dann nichts. Doch. Okay. Hat bis hierhin. Lädt wieder ab. Jetzt keine Nachfrage. Jetzt fährt er lerner Brüssel, weil von da nach dahin niemand okay ähm. mhm. ja damit haben wir jetzt definitiv genug frachten das sind viele viele viele frachten Ja, wie man vielleicht sieht, ich versuche jetzt gerade wirklich einfach äh, irgendwie alles rauszuhauen, was ich sehe. Äh, ich komme so langsam äh, gefühlt wieder in Stresssituationen, die mir überhaupt nicht gefällt. Deswegen. Ich habe das? Ja, easy. Oh, hast du mich <coughs> irgendwie ernsthaft? Unter. sehen wie Ding Linz hier funktioniert. Ich muss halt jetzt einen ewigen Umweg fahren. Aber na gut. Wo bist du jetzt? Diese Linie hier. Ja, bist du. Komfort, Komfort, machen wir. Hier kann man natürlich auch Komfort. Und Geschwindigkeit. Mal sehen, ob es im Komfort reicht. <lacht> Als Upgrade. Ja, perfekt. Genf hatte doch noch einige Sachen. Sowohl ähm, in Italien wie auch in Frankreich. Ich nehme aber Glo Italien. Dann ist mein ganzes Geld schon wieder, also instant weg einfach. Berlin Ding Und noch einmal normal und Fracht aber viele Fracht krieg sogar zwar ganz aufgebaut wieder mhm. Leipzig hat äh, Amsterdam Leipzig Amsterdam aber ich denke kaum 13.000, ne? 100. 100 Km. Ja, perfekt. Ja, guck mal, das ist zwar in Ordnung, wir mögen, aber man guckt hier die Frachten, zum Beispiel Laser transportiert deutlich mehr. Also wirklich deutlich mehr. Ähm mal gucken, gibt es bei den Zügen nicht. Das ist auch mein Tool. Das gar nicht. Ist. ich denke mal bei das ist wirklich einfach ein paar mehr einfache passagiere und das mache ich doch am besten einfach mit hunderten von bussen leipzig hannover Sogar, das hat sogar genug für zwei der da hätte ich gesagt. Das ist genau auf. Ja, perfekt. Mhm. Da sind wir. Da sind wir am Ende. Stuttgart-Luxemburg. Könnte zwei Busse tragen. Oder auch nochmal so einen. nicht viel mehr Potenzial. Ich möchte dich da anklingen. Okay. Linie für ich müsste die Linie für ein Euro billiger machen, aber das passt Euro das ist ja nichts, was so einen Zug einbringt, aber äh, ich will einfach nur so schnell wie möglich, so viel wie möglich noch hin und her bringen. Mhm. Wir sind eigentlich nur frach. Hallo? Das habe ich glaube ich nichts, oder? Ne. Ich möchte wie alle schon das depot ja ich baue mal es ist aber auch sehr schwer dann dichter dann zu die man eigentlich anklicken möchte ne? mhm. So, wir sind bei den Passagieren jetzt bei der Hälfte. Nein. Larsa hat uns schon wieder überholt. Och, Leute. langsam wird's. nicht zu blinken ich weiß ich weiß ich weiß Ich versuche ja gerade mein Bestes zu geben. Aber da kam mir das einfach zuvor. Jetzt so durch hier. Ja. Die fahren perfekt parallel. Wie schön. Und wir sind jetzt wieder im Geldmangel. Amsterdam oder Genf, ja genau, Genf, Amsterdam. Wo ist denn der Zug? wir wieder kein Zug mehr drauf. Ich dachte, wir hätten Zug drauf, lol. Tschö, sure, Leute. Ähm. Ihr seht, das wird hier wieder nix. Ich habe es versucht, aber... ...die KI war schneller. Machst du nix. Oder ernsthaft, was muss ich da anders machen? Also so. Ist Ich meine, so die anderen Sachen, die haben wir eigentlich schon so gut wie äh, geklärt. Unsere also Erste-Klasse-Passagiere haben wir eigentlich schon voll. So, und... Genau. Naja. Guck mal, wir haben 20 Fahrzeuge mehr als wieder gehabt. Ich hoffe, es hat es gefallen, wenn ja, alles gerne da, schreibt mir in die Kommentare, wie ich es besser machen soll.